Oh mein Gott. Ich meine, letzte Nacht haben wir da... Du weißt es nicht mehr? Naja, nein, ich, ich glaube nicht, dass ich... Oder... Vielleicht habe ich doch... Ja, ich habe. Hä? <lacht> also <lacht> <lacht> was ist hier los? Waren Sie bei Ihrer Hochzeit nervöser oder heuer oder heute hier bei der Premiere? Heute hier bei der Premiere. Bei der Hochzeit habe ich gewusst, dass es mir zukommt, <lacht> Nein, eigentlich kann man es nicht so vergleichen. Es ist beides ein sehr aufregender Tag. Premiere ist immer aufregend, Hochzeit ist aufregend. Also von daher beides Gefühlschaos. Chaos. eine sehr turbulente, schnelle äh, äh, Produktion. Ähm, wenn es so schnell geht, äh, was äh, verlangt es eigentlich von den Schauspielern? Also von den Schauspielern verlangt es vor allem mehr Arbeit, weil die Texterarbeitung und das Lernen des Textes schon quasi eine, eine extra Portion an Arbeit braucht und einfach Text, Text, Text, Text, solange das, weil es das sehr schwierig ist, schnell ist und dann kann man eigentlich erst mit dem Spielen beginnen. Ja, mir hat es sehr gut gefallen, weil es einfach sehr unterhaltsam war, die schauspielerische Leistung war großartig. Und ja, es war von, von vorne bis hinten, von vorne, also von, von Anfang bis zum Schluss einfach sehr kurzweilig. Wunderschöne Sache, darf man sich nicht entgehen lassen, da muss man einfach dabei sein. Ein weniger war schon. Bei Ihrer Hochzeit? <lacht> Nein, bei meiner nicht, Gott sei Dank. Zum Glück nicht, zum Glück nicht. Aber zum Anschauen war es sehr lustig. Was ich damit meine ist, der kleine Augenblick, der mit dir hätte stattfinden sollen. Er dass sich in einen großen Augenblick mit ihm. Was würde ich dafür geben, Sie so durch den Mittelgang der Kirche führen zu dürfen? Oh ja, aber stattdessen kommt so ein schweigen Schwein und schnappt sie mir einfach weg. Ich glaube, ich spring vom Yps-Steg. <lacht> Ave Maria! <lacht> Sie kennen ja die Arbeit der Erfolgsbühne eher aus der Regie-Sessel-Perspektive. Was sagen Sie zum Ensemble heute? Ich finde es eine grandiose Leistung, dass so ein junges Ensemble so ein schwieriges Stück so wie die Bühne gebracht hat. Mit so einem rasanten Tempo und so ein schwierig zu spielendes Stück gut ab. Rasantes Tempo ist ein Stichwort. Sie waren ja mittendrin. Ist es Ihnen auch so schnell vorgekommen? Mittendrin im rasanten Tempo, das kann man wirklich sagen. Gerade beim zweiten Teil geht es dann wirklich drunter und drüber. bin wahnsinnig froh, dass es so gut geglückt ist, dass wir so super auf die Bühne gebracht haben. Mit dem Premierenpublikum aber auch wirklich ein leichtes. Die waren großartig, die sind mitgegangen, die haben gelacht und applaudiert. Und jetzt wird richtig gefeiert. Das haben wir uns verdient, glaube ich. Gratulation. Dankeschön. Sehr amüsant für den Zuschauer. War ihre Hochzeit ruhiger im Vergleich? Also in dieser, in dieser Weise, die dort da dargestellt wurde, war sie ruhiger. Ansonsten auch nicht, aber in dieser Weise, Gott sei Dank, sehr ruhig. Ich habe gehört, Sie sind eine Hochzeitsexpertin. Die hat gesagt, ich bin glücklich geschieden. Und hat es vielleicht Gusto gemacht, noch einmal zu heiraten? Ja, schauen wir mal, da braucht man einen passenden Bräutigam dazu. Und eine turbulente Hochzeit. Eine turbulente Hochzeit, ja. Aber so turbulent muss ja der Arbeiter nicht sein. Aber es war ein tolles Stück, tolle Schauspieler, hat gut gepasst. War ein schöner Abend. Ich glaube, es hat jeden sehr gut gefallen und die haben ein Glück, dass wir, diese Frau Uschi Nocieri so einen guten Draht hat zur Volksbühne oder zu den Schauspielern. Und daher, das alles mehr reibungslos oder gut läuft. Und die sind voll entfalten, also die Schauspieler. Es war sehr lustig, sehr, ja, sehr viel zum Schmunzeln dabei, sehr kurzweilig, ja, amüsant einfach. Sehr schön, sehr lustig, sehr amüsant und was mich auch immer imponiert ist, wie gut eigentlich diese Laien-Schauspieler sind. Ja, mir hat das gut gefallen und es ist ja so, wie das Leben manchmal so spielt, vielleicht in echt nicht so extrem oder in der kurzen Zeit, aber es war ein sehr kurzweiliges und amüsantes Stück, ja. Lassen Sie mich erklären. Erklären Sie. Also, das was hier mhm. passiert ist, ist mhm. zu kompliziert. Ja, ja, und was ist da zu kompliziert?